Das Startzeit ist ja wieder drauf und wir sind schon fast bereit, wieder loszufahren. Aber ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun, zum Beispiel die Frontscheibe tauschen. Und das möchten wir heute machen. Die Dichtung ist nämlich schon ganz rissig. Und wir haben uns gedacht, gut, wenn wir die Dichtung austauschen, können wir auch gleich die Frontscheibe austauschen, weil die ist nicht so teuer. Es wird einem ja gesagt, man soll unbedingt die Originaldichtung kaufen. Das haben wir aber erst erfahren, nachdem wir schon die nachgemachte Dichtung bestellt haben. Und wir werden es jetzt einfach mit der probieren und schauen, ob das klappt. Aber wir sind ganz zuversichtlich. Und wir haben auch gerade zwei Freunde da, Felix und Alex, die sind ganz lieb und die werden uns auch ein bisschen helfen. Das erste Video, was ich gesehen habe, das hatte den Titel Is it wise to replace the Defender Windscreen yourself? Und die Antwort war nein. <lacht> Lass es einem Profi tun. Und das zweite Video sollte mir jetzt sagen, wie man es macht. Wir haben manchmal das Problem, dass die Scheiben kaputt ankommen. Sie versuchen es eh bestmöglich zu verpacken und es war auch Holz außen rum und so. Aber sie haften nicht dafür, wenn sie kaputt Schaut ganz aus. Die neue Dichtung hat drei Nuten und eine hat für den Rahmen, eins fürs Glas und die dritte wissen wir noch nicht genau. Wenn wir uns jetzt entscheiden, die mal rauszugeben und rauszuschneiden, dann ist sie mal draußen. Und uns? Ja, um uns Klarheit zu verschaffen, werden wir eine neue Scheibe montieren. Ja. Okay, jetzt auf der Ecke drüben. Ah. Oh. Okay, die brauchen wir eh nicht mehr. Ah, da kommt Luft dazu. Oh. Jetzt die untere Richtung alles, dass wir die Nut herausfinden. Mhm. <lacht> wir haben schon gesagt, wenn wir es nicht schaffen, brauchen wir so Brillen und so, und so Kappen. <lacht> Fliegerkappen, ja. genau. Meine Oma hat mir erzählt, dass, wir, wie sie mal in den Skiurlaub gefahren sind mit dem VW Käfer, hat einen Stein, damals gab es noch kein Sicherheitsglas, die Scheibe durchschlagen. Weil alles so gesprenkelt war, mussten sie sich eben das Loch quasi frei machen, damit sie durchsehen konnten. Und haben sich alle ihre Anoraks- und Skibrillen angezogen und sind so weitergefahren bis zum MTC in Salzburg. Und dann oh, haben da hat sie wirklich zwei Noten, tatsächlich. Die erste Nut geht über die richtige Nut. Zweite ins Fenster und die dritte überlappt noch nach außen drüber. Das ist jetzt fest drinnen und hier hinein kommt die Scheibe. Hier, wo meine Finger jetzt drin, da sind. Mhm. Also am besten hier, wo, genau hier, oder? Welches Kabel verlegt ihr gerade? Ein Kabel für die Dashcam und wir schauen, dass es eben genau dort montiert wird, damit äh, der Scheibenwischer das noch erwischt. Ist super. extrem gut geworden. Ja. Jetzt kommt die Dashcam daher. Aber grundsätzlich schon, das doch mir da zu viel. Also hier passen beide Ecken rechts. Ja, wenn ich jetzt halt da an ja, dann wenn, ja, ich hier, ja. wenn ich hier festhalte und du streibst aus dann Länge. Haben wir zu wenig oder zu viel? Nein, es passt nicht hier gut. Okay. So, jetzt kommt jetzt die, die Schnur. Ja so, die Schnur ist drinnen. Ja. Jetzt kommt das Glas eben da rein. Und die Schnur zieht die Gummilippe dann über die andere Seite von der Scheibe. So die Theorie. Und die Ecken sind dann gebe ich am schwersten, was Sinn macht, weil ich mir auch grad, grad überhaupt nicht vorstellen kann, wie man die Ecken macht. Sagen halt alle, es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Es ist halt einfach mühsam. Und ich bin aber jemand, ich habe eigentlich recht viel Geduld. Also ich kann da jetzt auch noch zwei, drei, fünf Stunden sitzen und das fünfmal machen, bis es, bis es drinnen ist. Und somit dachte ich mir halt, dass man es selber machen kann. Und im Notfall können wir ja immer noch ohne Scheibe zur Werkstatt fahren und sagen, please. Oh oh. Kannst wieder reindrücken. Okay, okay. Wenn ich einen Schraubenzieher habe, kann ich das wieder reinschieben. Du wir sind jetzt schon zwei Stunden beschäftigt und ich glaube, das ist echt so. super, dass wir jetzt da Hilfe bekommen von ihnen. Aber jetzt es da wieder raus, gell? Okay? Ja, ja. ah, ah, also schon. schon. Alles das <lacht> dieser dieser Versuch sagen. jetzt gilt als gescheitert. Ich weiß nicht, wie lange wir das schon gemacht haben. Zwei Stunden. <lacht> Wirklich? Ja. Oh Gott. <lacht> so, wir machen es jetzt nochmal. Und die Schale auch ein bisschen runterdrücken. Ja, ja, voll, voll, voll. So. Es hilft Ja. Doch, das ja. ja. Nein! Mann. Nein! Das drin, ah. Was? Wir haben inzwischen eine ganz neue Theorie entwickelt. Und zwar, dass wir zuerst die Dichtung aufs Glas geben und dann versuchen, ins Auto zu bauen. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen bei vier Stunden. Und ja, mal schauen, ob das klappt. Die Theorie ist aber nicht entstanden, weil wir glauben so, ha, wir haben es jetzt verstanden. Wir haben es durchschaut und es ist einfach so wir ein bisschen verzweifelt. Probieren alles wirklich aus. Es geht, oder? Naja, ja. Besser als alles bis jetzt. Aktuell das, was ich mache, funktioniert. Aber das heißt nicht. Desto leichter geht es hier raus, desto möchte Also was ist denn das? So Auf dem Außen drin. passt es überall. Überall passt es, ja? ja. Richtig? ja, ja. Wow. Ist nicht Wir sind hier schon urweit unten, also ja. vom Gefühl her sollte es schon reiten. Jetzt ist nur noch oben, die Scheibe ist halt nicht ganz plan, wie sie sein sollte. Das ist das Problem, glaube ich, warum das hier sich so schwer tut. Was ist das ja. letzte Problem? Bewegt sich zu viel. Ja, und das, ja das ist, weil es, es ist zu weit oben. Ist. Auch die Scheibe an sich okay. ist zu weit oben. Okay. Sie müsste weiter hinunter. Ja. Aber man kann halt schwer andrücken, weil ich kann jetzt normalerweise bei dem Holz würde ich da ansetzen und runterhebeln und das würde sie aber sofort sprengen. Ja. Und sie muss noch weiter runter, damit das da dann. Passt, richtig, oder? richtig. Ja, da ist, jetzt ist passt die Ecke. Warte, es geht eh. Ich kann das schon alleine reindrücken. <lacht> oh, oh ist das ist ein gutes Gefühl. <lacht> ja. Oh mein Gott! Was machst du jetzt? Was ich mache? Also du drückst es eigentlich von. Also da dass du es oben halt richtig drückst, geht es ein bisschen weiter rein. Wow. Ja, da ist wirklich drinnen, ich sehe ja. es, ja. Man muss es einfach nur extrem brutal darauf schieben. Aber versuch es auch so zu schieben, damit wir da dann möglichst viel Material haben. Geht's, geht's, geht's? geht's? Ah, oh, die Ecke fehlt noch. Hoffe, Aber die Kunden Ecke hat. geht gut, weil die da kann Ecke ich ist immer noch mithelfen. Da da meine Ressourcen ja, die sind noch nicht letzte. erschöpft. Wenn das gern durch sein. <lacht> Machen wir das nochmal nicht? Jetzt können wir es anbieten, das ist unsere Kiste. Ja, ja, es ist überall drinnen. Wow! Ist es da es ist, ist fertig, fertig, fertig. Ich muss nur noch putzen und dann. Sein Schatz. Wunderschön. Wow. So. Oh. Hast du es geschafft? Ah, was war das? Oh, die Schnur. oh. Wir haben es dann im Endeffekt so geschafft, dass wir zuerst die Dichtung um die Scheibe rundherum gegeben haben und dann die Scheibe drangehalten und von innen, und zwar haben wir unten in den Ecken begonnen, also Eck, gerade Eck, diese Nut dann ums Autostück sozusagen rundherum mit einem Seil, das wir vorher durchgefädelt haben durch die Nut und einem Schraubenzieher. Genau, dann haben wir immer die Scheibe eben runtergedrückt vorsichtig und mit so einem Saugnapf, damit sie unten gut sitzt und dann ist sie sich eben oben über die Ecken dann auch ausgegangen. Ja, und dann haben wir noch von außen diese letzte Nut, die dann so überlappt, mit einem Schraubenzieher rausgeholt.